Hallo Freunde, willkommen auf mein Kanal. Mein Name ist Salama und ich mache Fitnessvideos für euch und ich möchte einfach Leute, die auch nicht so viel Ahnung haben irgendwie Tipps geben, ja, dass die die Übungen richtig machen. Ich meine, ich bin auch kein Profi, dass ich sage, dass ich alles weiß, jeder lernt immer was Neues. Deswegen, wenn ihr seht, dass ich irgendwie was Falsches mache oder sonst gleich kommentieren bitte, oder wenn, das, wenn ihr das gut fandet, dann gleich like oder kommentieren, abonniere euch auf den Kanal, damit wird ihr mir eine große Unterstützung geben. So, dann lasst uns mit der ganzen Sache losgehen. Ich mache heute in den freien Raum da im Fitnessstudio ein Training, den ihr euch, äh, ihr alle machen könnt. Also ich sehe viele da einfach hingehen, ein bisschen aufwärmen und gleich weggehen, weil die ja nicht wissen, was die dann dort trainieren. Und ab und zu gibt es dann auch ein, Training, ein Gruppentraining und da sehe ich, äh, dass viele auch die Gruppentraining mitmachen. So, daher habe ich heute ein paar Sachen zusammengestellt, ein paar Trainingssachen und ich möchte euch meine äh, Training zeigen, meinen Tipp geben, denn das könnt ihr auch allein äh, hinstellen und zusammen machen. so Dazu braucht ihr eine Fitnessmatte, äh, da werden wir Bautraining machen und Liegestützen und ja kann man Übungen auf dem Boden damit machen. So, dann braucht ihr eine Balanzkugel, da werden wir uns ein bisschen balancieren und ein Stepbrett. da auf dem Stepbread werden wir ein bisschen hoch runter gehen, äh, mit schnell, also schnell hoch und runter, damit wir Beine trainieren und ein Holzbox, auf den Holzbox werden wir springen und wieder runter gehen. so wie ihr seht in der Video, ich, ich habe ein paar Übungen schon gemacht und daher lasst uns die ganze Sache einmal starten. Auf die Liegematte werden wir jetzt ein paar Sixpack-Übungen machen. Also wir machen oder ich mache in dem Video nur Sit-ups und dann zeige ich euch, wie ich das mache. Und ich möchte, dass ihr dasselbe Übung wiederholt. Also wer kann, kann natürlich 20 Wiederholungen machen mit 4 Sätzen oder 10 Wiederholungen mit 4 Sätzen oder 12, 6, das was ihr nicht, das was ihr natürlich könnt. Also es gibt keine bestimmte Nummer, wie ihr das machen müsst. Wichtig ist, dass die Übungen sauber sind und dass die Füße auf dem Boden bleiben und dass die Hände hinter dem Kopf sind und man soll sich hochziehen und die Übungen vernünftig machen. So, zwischen Übung zu Übung werden wir natürlich kleine Pause machen. Ich mache jetzt keine Pause, weil ich dann direkt push up mache. Push-Ups äh, nicht so breit und nicht so eng, weil wenn wir sehr eng machen, dann trainieren wir direkt Triceps und mehr als die Brusten. Aber wir wollen hier das alles äh, gesamte Paket Nimmt. Daher die Hände so circa schulternbreit nehmen und dann Push-ups machen. Sehr wichtig ist, dass von Kopf zu Fuß, zu Fuß eine komplette Linie ist. Darauf äh, achten bitte. Und dann ja, langsam pushen, nicht so schnell machen, nicht so schnell hoch runter, hoch runter, aber versuchen die Übung sehr vernünftig und sehr sauber zu machen. Danach, von da gehen wir und machen auf den Step Bread schnell Übung, also einmal hoch runter, hoch runter, dass wir ein bisschen Cardio auch dort haben. Und das, ist sehr, das tut sehr gut für äh, unsere Füße, unsere äh, Beinemuskulaturen. Ja, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Okay, wenn wir einmal das hier gemacht haben und wir sind fertig, werden wir gleich auf den Holzbox einmal hin und dann einmal direkt hin und direkt hoch, runter, hoch, runter. Also einfach weiter springen. Hierbei trainieren wir äh, stark unsere Quadrizeps, unsere ähm, Oberschenkelmuskulatur und haben auch natürlich äh, Balance und äh, also wir balancieren uns und machen Übungen, die sehr sehr äh, gut für unseren ganze Körper ist. zum Ende von beint von Springen auf, äh, auf Balance geht, damit ihr, ihr merkt, dass eure Beine sind schon müde sind und wir, wir müssen versuchen, uns dort zu balancieren. Das ist richtig schwer. Äh, man denkt nicht, aber das ist richtig schwer. Weil du kommst von Springen, von verschiedenen Übungen, die deine ähm, Muskulatur schon belastet haben und dann versuchst du Dich, deine ganze Körper auf ein Bein zu balancieren, das fordert deine Muskulatur noch mehr Kraft äh, zu bringen. Also diese ganze Übung, was ich heute mache, ist nicht so äh, Muskelaufbau und so, aber wir brauchen Kraft auf unsere Muskulaturen, damit wir äh, in Zukunft äh, viele Muskeln aufbauen können. So und das Ganze können wir auch so mit einer Plank auf die Halbkugel Balance äh, äh, machen, ja, versucht das das Beste daraus zu machen und Dankeschön fürs schauen, wenn ihr Spaß dabei hattet, ich möchte, dass ihr euch äh, abonniert, lasse ein Like und äh, Dankeschön, bis auf nächste Video.